Bevor wir losfahren, sollten wir uns mit der Technik der Mofas befassen im Falle eines mechanischen Problems. Deswegen werdet ihr eins eurer Mofas auseinandernehmen. Ist der mit Schrauben? Nee. Aus Zeitgründen und weil ich befürchte, dass ihr das Ding nicht wieder zusammenkriegt, gebe ich euch jetzt die doppelte Zeit, nämlich eine Stunde, um das Mofa wieder zusammenzubauen. Während ihr. Die paar Teile, die da die baue ich nicht. ein, zwei Rad Times zusammen. So. ich jetzt ausgeraucht, ja. Ja, ja, ich guck, bist noch nicht fertig, du bist da nee, das ich Nee, ja. klar, ich warte auf euch. Ach, heute. So. Ah, Jungs. Oh, schon noch was? Na ja, mal, oder? Jetzt ja, oh. check ich dir. Es läuft, Zeit läuft. Es tut mir in der Seele weh, jetzt das dreckige Ding wieder zusammenzubauen. Nochmal, aber ich ich soll mal putzen! So. Soll, man, <lacht> soll man anmalen? Ich muss ja, putzen, Mann. ich muss putzen! Ah. Ich muss putzen. <lacht> Nur fällt ja. mir dabei auf, dass die komischen Italiener wieder so komische Hirn hernehmen. Das ist nicht mal der M8, das ist irgendwas. Hä? Äh? Äh? Hä? aber. Äh? Nicht. Äh? Ah! Wer hat das losgeschraubt? Nein! Du Was? Hast, du nein! Du, du nein! Na das raus hab ich nicht. Du warst das. Bernhard? Alexa, wie kann man das Mofa wieder zusammenbauen? <lacht> Bernhard, das weiß ich leider nicht. Man zerlegt auch keine alten Mofas in der Werkstatt oft blöd am Nachmittag. Danke Alexa. Das ist die gesamte Hinterradfederung von dem Hofer und die ist da und deswegen kriegen mal, das auch nicht hin, weil du ähm, eine riesige Spannung drauf hast. Ich hab's nicht losgeschraubt. Du hast die Mutter weggeschraubt. Ich hab damit nicht gesagt. Du hast die Mutter weggeschraubt. Ja. Du hast die Mutter weggeschraubt. Du hast das gemacht. Ja. So. Wer hat die Mutter losgeschraubt? Der war's. Dann? Alles klar, was habt ihr für ein Problem? 1x1 Top okay. die Hatte quillt. Ich hätte einfach festgeschweißt. Wir haben ja eh alles verschweißt hier. Was ist los, den Teilrad? Ja, ja. Nö, das ist denn Wow. Wieso hast du das denn eigentlich keinen Recht gemerkt, wie das drin war? Weil es der Holger zerlegt hat. Ich hab's nicht zerlegt. Ey Alter, ohne <lacht> Scheiß, ne? Das Teil gehört glaube ich hier hin. Das würde ich auch sagen. Und so ist es nämlich richtig. ist gerade da Weil ja. die beiden Löcher ja. nämlich deckungsgleich sein Möchtig. Das geht so nicht. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Ja, du hast das auseinandergebaut. Alter, jetzt fällt leider noch schon um. Aber. <lacht> Hallo. So jetzt. Ah, ja. schade. So. Ah, Sundbar. Jetzt passen die Ja, jetzt ja. die Löcher wieder ja. auch zusammen. Das ist seltsam. Boah, ja, aber das ändert nichts an unserem Problem. Ja, das können wir jetzt ja wohl irgendwie lösen, ne? Nee. nee. Doch. No. Doch. Kann. Doch. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch.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 <lacht> Sammel nicht das Guide. Das lassen einfach weg. Sammel nicht das Guide. Das schaut doch viel geiler aus. Sammel nicht das Guide! So, jetzt nimmst du einen kleinen Stromschuss und dann gehst du da rein, dann ist das gut. Ja! Ja! Sie ja. kommt! Ja! Ah, fester! Fester! Fester! Ja. So, mich hier drin, dieses hier Video ist. wurde von Hütchen runtergenommen, wegen zu viel sexuellen Inhalt. <lacht> <lacht> Ey, da können ja, die Bündel ja, da drin sein. Dann war es ich. ich wieder, weißt du, dann war es ich wieder, weil ich verstehst <lacht> du? Und wie kommst jetzt an die innen drin ran, vielleicht. <lacht> was ist innen drin dran? Da ist doch ein Gewinde drin, Mann. Wo ist ein Gewinde drin? Ja, da ist doch ein Gewinde an ja, der ja, Ding. Also das ist ein einfach ja einfach ein Gewinde, ne? <lacht> In der Zeit, in der ihr eine Schraube angezogen habt, ja, hab ich schon wieder alles zusammengebaut da vorne. Was ist denn los? Klugscheißer. Ist die Abdeckung jetzt bald drauf, Holger? Nein, es geht ist sie jetzt bald drauf? Nein, das müssen wir ja. abmontieren. Passt doch nicht. Was? Ja, super schlau. Und? Ja, weil du das Rad nicht reinkriegen. Wieso nicht? Ja, weil der Ausdruck nicht gibt. Das, nicht. das stimmt gar nicht. Es stimmt doch gar nicht. Um das Rad abzubauen, ein Ausdruck runterfahren kann nicht sein. Das gibt es bei keinem Wofa, nicht mal bei einem Italiener. Doch, Italien alles, ne? okay. also, ja, ist. bei einem Italiener gibt es alles. Also während diese beiden Dilettanten ich nicht wissen, wie man ein Hinterrad ich einbaut, werde ich jetzt mal gucken, dass wir hier die Bremse verbessern, damit es nicht so geht mit, hier verteilt sich meine Bremse. Ne? Ich gerade dein Mover verbessern. Guck mal, das liegt... Also von Verbesserung? Zieh das mal ein bisschen los. Hey, hey, hey, hey, gell? Ein Scheißding hier auf dem Arsch. Ehrlich. <lacht> Was wäre es, wenn es dein Mover gewesen wäre? Äh? <lacht> Immer noch ein Scheißding. auch ein Scheißding. Ach, wie übrigens? Zeit, ja. Halbe Zeit. Halbzeit. Das Halbzeit. Das <lacht> liegt Warum kann die nicht? So, wir fahren die jetzt richtig. So, ja. dann entspannst du das, ne? Die Räder. Ja, von ähm. selber stellt sie es nicht hin. Ich dachte schon, jemand hat mehr. So. Hand, Metall, Scharf, Aua. So. Oh. Gutes Zusammenfassen. schaut sich nicht so einen Scheiß mal später an. <lacht> Ja, welcher Idiot hat eigentlich diese Idee mit diesem Motorscroll? So, Und immer noch. Vielleicht sollte ich ein Lied machen, wo ich singe... Ja. Wo ich singe... And I, Nein, das lässt du mal schön bleiben. Sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, wo wir dämliche Geräusche machen, weil wir uns nicht wissen. Ja, uns sind die Witze ausgegangen. Oh. Weil du einen Hass dann bringen, ist das weiß, was wir beim Essen. Hm. Eine Lawine. Eine Lawine! <lacht> die verbringen Sie für mein Ist da nicht nicht wichtig? Ja, nö, klar. Der Bernhard hat dann das Ende der Schutzfeld erreicht. Mach du mal deinen Lego-Motor fertig dann. Das ist eine Horne. Das ist eine Ah! Und ein Zeit-Update. Nein. Ich habe nur 10 Minuten. 10 Minuten? Dann wäre jetzt meine Produkt schätze, wenn ich Äh, du hast es genau auf den Punkt getroffen. Bin ich jetzt so ein Boot? Ja. War das eine rhetorische Frage? <laughs> Is this just fantasy. Go. It yeah, yes. came from reality. Open your eyes. Let's see. Let's see. I'm just a poor boy, boy. I'm I'm a wing, a die geht die Mutter nicht mehr. Komm, lass mich das noch machen. Mama, hm. ich mag nicht mehr. Ich kauf mal kurz eine, ne? Du hm. äh, musst einen Schluck äh, äh, trinken. Gibst du mir bitte mal einen 10er Ringschlüssel? Das Was? ist ein Zwölfer. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ey, ich fass es nicht. Hey, Alter. Wie viel er Ringschlüssel liegen hier jetzt schon rum? Gar keiner. Hm. Kann gar nicht sein. Trink's ist Holger! ich ihr mein, euch mal irgendwie eine dritte Hand? Ja. Kümmern euch mal in die Kettenspannung. Ich schau, dass ich die Bremse noch so hinkriege, dass sie auch ich sicher ist. Auch die Bremse auch hinten nochmal. So! Ja. Irgendwie war der Frage anders dran, ja? ja. Okay. Hey, was denn? Achso. so? So, Probefahrt, wer macht die? Eigentlich ist der Producer. Haben auch ah, der hat uns am runterbauen gemacht. Der Producer rauskommen. muss jetzt machen. Wer hat den? Das dann, ja. Stopp! Mach <lacht> mal das Tor auf, komm. Wieso hey, das lässt sich mich schieben. Hallo, Fernie, warte. Warte, ich hebe mal hoch, dreht mal durch. Okay. Lässt sich nicht treten, oder? Nein. Mhm. Ja, weil der Motor blockiert quasi. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> man kann nur stehen bleiben, indem man den Motor ausmacht. Ist <lacht> so, okay. Eine Kupplungsreparatur später. Willy. Wow. Lass uns mal fahren, bitte. Oh, ist so hoch. ja, das ist schön. Also, geht besser als vorher. Wunderbar, also funktioniert ja das, was ihr da zusammen gebastelt habt. So, warte, den kleinen äh. noch drauf und Jetzt haben wir die italienische, das italienische Wunderwerk der Techniker auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Wunderbar. Ja, Ein geht Traum. besser als vorher, ne? Geht mhm. besser als vorher, geht geölt, ja. Okay. ja, gell? Ja. Immerhin? Wir haben ja. es geschafft. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Ich habe an meinem Lego-Bike noch zu äh, arbeiten. Also, wenn ihr das Outro vielleicht dann alleine machen könntet, wäre das super, okay? Okay, ja, viel Spaß! Viel Spaß! Uh, yep. okay. Wir haben ihn geschlagen! Läuft! Läuft! Schmeller. Läuft! Aber nochmal so ein Ding zerlegen wir nicht mehr, ne? Ne. Nee. Ah, nee. <lacht> Fall. Außer der Holger macht es wieder kaputt. Nee. Dann musst du es zerlegen. <lacht> Nein, dann muss er es selber zerlegen. Oh. Wir gehen damit in den Bürgergarten. Tschüss. Ja. Also, Hallo. Oh. Ciao. Ciao.